Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck gegeben und möchten mal zunächst die Seiten korrekt beschriften. Am einfachsten ist es immer zunächst die Hypotenuse zu finden. Die Hypotenuse liegt immer gegenüber vom rechten Winkel und sie ist zugleich auch immer die längste Strecke in einem rechtwinkligen Dreieck. Mein rechter Winkel ist hier unten. Die Strecke, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, ist in dem Fall die Seite B. Damit ist Seite B meine Hypotenuse. Die beiden Seiten, die direkt an dem rechten Winkel anliegen, also in dem Fall die Seite A C bezeichnet man als Kathete. Diese Beschriftungen kann ich noch etwas präzisieren, abhängig von einem gegebenen Winkel. In diesem Fall ist B weiterhin die Hypotenuse. Und Seite C bezeichnen wir als Ankathete zu dem roten Winkel. Ob der Winkel jetzt Alpha, Beta, Gamma oder wie auch immer heißt, spielt keine Rolle aber die Seite C ist die Ankathete zum roten Winkel. Die Seite A wird als Gegenkathete bezeichnet. Man kann sich das folgendermaßen merken. Die Seite A, also die Gegenkathete, liegt gegenüber zum Winkel. Die Ankathete liegt direkt an dem Winkel. Ich drücke jetzt auf Pause und beschrifte die Seiten des Dreiecks in Abhängigkeit von dem gegebenen schwarzen Winkel. Ich zeige dir gleich die Lösung. Seite B ist die Hypotenuse, Seite C ist die Gegenkathete zu dem schwarzen Winkel und Seite A ist die Ankathete. Wozu benötige ich jetzt dieses Wissen? Ich kann mit Hilfe der genauen Bezeichnungen alle Seitenlängen und Winkel in einem rechtwinkligen Dreieck berechnen, wenn ich bestimmte Angaben gegeben habe. In diesem Beispiel kenne ich meinen Winkel Alpha mit 42 Grad und die Strecke C mit der Länge 5. Ich möchte jetzt mit Hilfe dieser Angaben die Strecke A berechnen. Dazu beschrifte ich zunächst mein Dreieck. A ist meine Gegenkathete, weil sie gegenüber vom gegebenen Winkel Alpha liegt. Wenn wir jetzt also die Streckenlänge A, also die Gegenkathete, berechnen wollen, benutzen wir die sogenannten Winkelfunktionen Sinus, Cosinus und Tangens. Gegeben ist Winkel Alpha mit 42 Grad und die Ankathete mit 5. Ich kürze die Ankathete ab mit AKO. Da die Gegenkathete gesucht ist und die Ankathete gegeben ist, kann ich diese Aufgabe mit Hilfe des Tangens lösen. Auch dort finde ich die Gegenkathete und die Ankathete. Ich setze alle gegebenen Werte in die Tangensfunktion ein. Da ich die Gegenkathete noch nicht kenne, kürze ich das einfach ab mit GK. Anschließend löse ich die jetzt entstandene Gleichung mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach der Gegenkathete auf. Im ersten Schritt multipliziere ich die Gleichung mit 5. Anschließend nutze ich den Taschenrechner und berechne so die Länge der Gegenkathete. Ich tippe ein Tangens von 42 Grad. Klammer zu, mal 5. Meine Gegenkathete ist also gerundet 4,5 Längeneinheiten lang. Versuche nun die hier abgebildete Aufgabe zu lösen und berechne die Seitenlänge a. Bedenke, ob der Winkel Alpha, Beta oder Gamma heißt, spielt für die Anwendung der Formeln aus deiner Formelsammlung überhaupt keine Rolle. Viel Erfolg. Ich zeige dir gleich die Lösung. Gegeben ist in meiner Aufgabe die Hypotenuse und der Winkel Beta. Ich suche die Ankathete. Ich löse die Aufgabe mit Hilfe des Kosinus, weil ich dort auch gegeben habe die Hypotenuse und die Ankathete. Wie vorher erwähnt, spielt es keine Rolle, ob der Winkel Alpha, Beta oder Gamma oder wie auch immer heißt. Ich kann also einfach notieren, Cosinus Beta ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Anschließend setze ich alle Werte in die Formel ein. Nun löse ich die Gleichung mit Hilfe von Äquivalenzumformungen. Die Ankathete hat also eine Länge von 4,48 Längeneinheiten.